Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Heute mal wieder unterwegs im Ruhrgebiet. Ja, ich kann es nicht lassen. Jede Woche geht es jetzt ins Ruhrgebiet, letzte Woche mit Harry und Klaus. Und heute mit dem Olli. Der Olli hatte sich bei mir gemeldet, ähm, als ich dazu aufgerufen habe, wer als Zuschauer gerne mal eine Fahrt mit mir zusammen unternehmen möchte. Und das freut mich total, denn jetzt sehe seh ich heute mal eine ganz andere Ecke ähm, hier im Ruhrgebiet. Ich bin nach Mörs gekommen heute Morgen, mit dem Auto sind wir jetzt rausgefahren. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Und es geht jetzt ähm, Richtung... Die Grenze, glaube ich, Richtung Fenlo, weil ich das richtig gesehen habe. da bin ich mal, mal ganz gespannt, was mich da erwartet, was ich zu sehen bekomme. Ich hoffe, du kriegst da einiges zu sehen, auch von der Landschaft her und Rastplätze, die wir da unterwegs haben. Und ich freue mich darauf, dass es eine schöne Tour wird. Ja, wunderbar. Da würde ich mal sagen, auf die Räder und los. Keine Gnade für die Wade. Uh. <lacht> ja. Ja liebe Leute, ich muss das ein bisschen korrigieren. Wir sind gar nicht mehr im Ruhrgebiet. Wir sind jetzt hier im Gelderland und der Ort hier heißt Isum. Das ist so ein schöner alter Güterwagen, kann man mieten. Und hier hat der Olli mich hin verschleppt und hier, hier geht es heute los. Ich habe mir die Strecke ja vorher angeguckt, der Olli hatte mir die zugeschickt ja. und ähm, da waren kaum Höhenmeter drinne. aber hier ist schon richtig hoch und das ist richtig anstrengend heute Morgen. Warum, das zeige ich euch gleich. Schöne Häuschen hier in. Eine Jukiak. Ich habe schon mal nicht richtig gemerkt. Ne? Baby, babe, baby. I know we did you wrong. Wish I could take your pain away. Cause I hate seeing tears streaming down your face. I know you're strong. Won't feel this way for a long, no. doch ein jetzt aus hier für eine kleine Frühstückspause ja und hier könnt ihr den Grund sehen, warum mir die Steigung gerade schon ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Ich bin da seit drei Monaten, glaube ich, jetzt mit meinem E-Bike unterwegs und heute Bio-Bike. Ja, wie kann das denn? Der Olli hat mich ja eingeladen, diese Tour hier mit ihm heute zu unternehmen und da habe ich mir die Strecke vorher angeguckt. Ziemlich flach, war kaum Wind gemeldet und da dachte ich mir, ja, kannst ja nicht mit dem E-Bike fahren. Das hast du ja gekauft, wenn es irgendwo rauf geht, dass du hinterher hinterherkommst und nicht abgehangen wirst. Ähm, Klammer auf, meine Frau ist mir mal weggefahren, Klammer zu. Und ja, da habe ich den Olli gestern angeschrieben und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? kommen? nehmen wir das Bio-Bike. Darum heute mal wieder ganz klassisch unterwegs. Und zum ersten Mal bin ich heute unterwegs hier in meinem Swobo-T-Shirt. Ich habe mir das Logo ja vor ein paar Monaten mittlerweile ja schon ähm, selber einfallen lassen, habe ich mal einen kreativen Vormittag gehabt. Und das habe ich jetzt auf meiner Webseite, auf dem YouTube-Kanal, Instagram und so weiter. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für mich selber hier mit meinem Swobo-Shirt. Und auch heute werde ich wieder hier richtig verwöhnt. Der Olli hat seinen Trang dabei und kocht uns jetzt hier frischen Kaffee. Die Pitoppi. Einmal zeigen hier. Guck mal, liebe Leute, was ich hier verwöhnt werde heute Morgen. Der Olli ist so gut zu mir. Danke, Olli! Gerne! Knapp 18 Kilometer sind wir jetzt gefahren und wir müssen noch gut über 40 Kilometer, und das jetzt nach, nach dem leckeren Frühstück, also ich bin schon schwer begeistert hier und freue mich total, dass der Olli mich eingeladen hat zu dieser Tour. Darf er gerne wieder machen. Er macht ja auch den Abwasch, wie ihr seht. Ne? Braucht gar nichts machen. Wird hier richtig verwöhnen heute. Aber nützt nichts. ich muss jetzt auch weiter trampeln. Was haben wir noch? Oh, 47,5 Kilometer. Das kann ja noch was werden. liebe Leute, hier am Marktbrunnen werde ich gleich von dem Weihbischof hier gesegnet. So ein guter Segen kann ja nie schaden. Wer weiß, wo für gut ist und wenn es für einen äh, blauen Himmel ist. Der ist ja blau momentan. Die Wettervorhersage war gar nicht so blau. Die war eher so ein bisschen, ja, blau-wasserfarben. Äh, aber der Olli hat das hier super vorbereitet heute. Auch das Wetter hat er wahrscheinlich ähm, irgendwie, keine Ahnung, wie beeinflusst, aber... Euro in der Kollekte von der Kirche. Siehste? So läuft das. Wer öfter meine Filme guckt, der weiß ja, ich stehe total auf so Hofläden und so was, wo man sich außerhalb von Öffnungszeiten immer was zu essen besorgen kann. Und hier in Strahlen, guckt euch das an, hast du die freie Auswahl aus zig Kartoffelsorten hier. Das finde ich total interessant, ne? Was es alle gibt, habe ich noch nie gesehen, einen reinen Kartoffelautomaten hier, tippitoppi. Wir atmen. Liegt jetzt nicht daran, dass der Oldie mich so hetzt. Nein, wir haben gerade 6% Steigung. Wie? Wie geht mir das? Mann, Mann, Mann. Komm mal, hier kommen die sauren Gurken her. Oops. Ausheirungen. Auf jeden Fall sehr interessant. Moin! moin. Und wie, wie viel Reichweite hast du damit? Hier sind wir dem Dominik begegnet. Der Dominik ist gehbehindert und mit seinem speziellen Elektromobil hier unterwegs. Das war für uns ganz interessant aus der Nähe sowas anzusehen. Er hat uns auch alles erklärt. War eine super nette Begegnung. Leider war ich mit dem Mikrofon nicht nah genug dran, dass man den Dominik hier nicht gut verstehen kann. So im Gespräch vertieft wir haben gerade noch gesagt, wir machen noch mal ein Päuschen. Und dann kommt hier diese super Möglichkeit im Wald fast vorbei. Gut, dass der Olli so aufmerksam ist. Ich, ich, ähm, ich merke es ja mal wieder nicht. Aber kühle ist super. Ein kühles Radler. Ja, 52 Kilometer haben wir jetzt schon. Und das rein, rein biologisch, ne? Ja, das so toll vor. ist toll, Frau. Zum aufschieben. Alter Schwede. Ist ja wie im Sauerland hier. So. Ich schiebe auch. So, das waren jetzt 7 Prozent. Dafür haben wir diese schöne Aussicht hier arbeitet. Wir hätten abbiegen müssen. Olli! <lacht> Wäre zu schön gewesen, ne? Shit happens. Ich ging so schön bergab, Mensch. Und das zum Ende der Tour hier, nach jetzt 66 Kilometern. hat mehr Hangabtriebskraft als ich, da hat er mich schon wieder. Ja, wir radeln jetzt hier auf dem Zechengelände der alten Zeche Friedrich Heinrich und das ist eigentlich jetzt in diesem Jahr des Gartenschau NRW, aber auch ich nicht erwähnen, warum die ausgefallen ist oder ausfällt. Ja, der bestimmt toll geworden. Das, was ich gerade erzählt habe, stimmt so gar nicht. Die Landesgartenschau hat im letzten Jahr in kamp stattgefunden, von Mai bis Oktober. Ich hatte bloß mal wieder nicht richtig zugehört. Ne? Der Olli hatte mir das schon richtig erklärt. Aber wie gesagt, ich habe nicht richtig zugehört. Und darum habe ich gerade was Falsches erzählt. Und erzähle gleich auch noch mal was Falsches. Ja, wie gerade schon erwähnt, wir sind hier auf der Landesgartenschau, die nicht stattfindet, in kamp Lintfort, Es sind jetzt 70 Kilometer hier heute geradelt. Und der Olli, der mich hier eingeladen hat, der Olli ist ja Bergmann im Ruhestand oder im Unruhestand, muss man ja sagen, so viel wie er unterwegs ist. Und das ist für ihn natürlich ganz was Besonderes hier. Das alte Zechengelände. Hast, bist du hier auch mal eingefahren oder? Ja, ja ist hier sogar eingefahren. Komm, soll die mit drauf aufs Bild hier. Und hab ich habe meine letzten Schichten verbracht mit dem ganzen Rückbau der Kohlenförderungsanlage, die Bänder und allem drum und dran. Ja. Da war ich noch mit dabei und von da aus bin ich dann nach Imbüren verlegt worden. Und für mich war es heute ein ganz besonderer Tag. Es war es, ich, ich kenne sonst niemanden in meinem bekannten Kreis oder auch entfernter, der im Bergbau tätig gewesen ist. Der Olli ist der Erste und ich ähm, fand das total spannend und da hat einen Tag auch gar nicht ausgereicht heute hier. Ähm, wir haben auch richtig viel Strecke geschafft in den Kilometern. Ja. Wir haben gar nicht so viel angehalten, aber ähm, Olli hat eine Menge erzählt. Ich habe eine bisschen was schon gelernt, ich war eine Menge, eine Menge habe ich nicht gelernt. Aber es ist auf jeden Fall ein Grund, um wiederzukommen. Ich war bestimmt nicht zum letzten Mal hier. Ich hoffe, ich, hoffe, ich darf noch mal wiederkommen. Ich, ja, gerne. Dass wir noch mal wieder eine Tour zusammen machen, was unternehmen. Ich bin total begeistert. Ich glaube, mein, mein Aufruf, euch zu bitten, euch zu melden, wenn ihr mit mir radeln wollt, das Beste, was mir je eingefallen ist. Nur nette Menschen bisher kennengelernt. Und Olli gehört auf jeden Fall auch dazu. Danke, kann ich wiedergeben. Wieder ähm, ja. Wir harmonieren ganz gut. Wir haben den gleichen Humor. In diesem Sinne, genau. Kriegt ihr aber nichts vor mit. Da habe ich immer schön Musik drunter gelegt. Ne? Und äh, in diesem Sinne war ein schöner Ausflug. Ja, da kommt ich, noch was, da kannst du noch filmen. Ich sage, ja kommt noch was, ich ja, wollte gerade Tschüss sagen, ich wollte mich gerade verabschieden. Ja, nee. Du wirst jetzt gleich noch eine Highlight sehen von unter Tage. Gut, ähm, ich sage mhm. noch nicht Tschüss und bis zum nächsten Mal. Also mein Abschluss-Piloyer geht gleich noch weiter. Wir gucken erstmal hier jedenfalls. Das nochmal an. Guck mal, war ich, war ich wieder unaufmerksam, ne? war ich schon wieder ungeduldig und wollte, wollte zum Ende kommen hier, ja. weiter geht's. So, was wir hier sehen, das sind die Schilder von unserer Tage. Hier vorne die Spitze da ist der sogenannte Flipper, der hat den Kohlenstoß mit abgesichert. Das hier unten ist eine Walze, die steht normalerweise andersrum zum Schild. Äh, nicht andersrum zum Schild, hier anders, der andere Seite ist der Abbau. Die Kohle fiel, äh, fiel hier rein und wurde dann nach, zum Hauptantrieb geschickt. Also der Antrieb ist richtig rum. War ein kleiner Denkfehler von mir. Da hinten sieht man die Taufkügel. Das ist, wenn der Schacht abgetäuft wurde, also in die Tiefe abgebaut, dann wurde das Gestein rausgebracht und die Leute nach unten gebracht oder wie nach oben in der Schicht. Und dann sieht man auch die Bohrköpfe, die da vorne sind, die unterschiedlichen. Hier sieht man die Steueranlage von dem Schild, wo das Schild mit angesteuert wurde, zum Rauben oder zum Setzen, zum Vorziehen oder zum Nachdrücken oder zum Spaltabdichten, da hat man hier an der Seite noch die Spaltabdichtung gehabt, damit das Gehandel von oben nicht runterfallen konnte. Und hier unten sieht man dann noch den Ausbau am Kohlenstreb, äh, wie das abgesichert wurde. Das nannte man auch die Bruchkante oder Saumkante. Und ist das denn jetzt alles drin geblieben unter Tage, sowas hier? So das ist, äh, diese teilweise Kanten? wurde das ähm, drin gelassen und teilweise wurde das nach hinten Abgebaut und abgesichert. Das war das dann der alte Mann, wo die Kohle abgebaut wurde und wo das dann hinterher zugefallen ist. Also hinterm Streb am Schild war der alte Mann, wo der Berg dann runtergefallen ist. Also ich finde die Erklärung vom Olli hier ähm, tippitoppi. Ich habe das glaube ich schon jetzt ein bisschen begriffen, wie das funktioniert hat. Und dass das halt ähm, kein leichter Job unter Tage war, was habe ich immer schon gewusst. Aber es ist noch ganz was anderes, wenn man das von jemandem, der das wirklich ähm, über 30 Jahre, was hast du gesagt, 36 Jahre, 31. 32 Jahre, ja gut, 32 Jahre lang im Bergbau gearbeitet hat, hier als Zelt bekommt, direkt vor Ort hat, ist schon, Kriege ich schon so ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut, ne? wenn ich daran denke, so, ich schon. Ähm, was das bedeutet, für mich wäre das ja nichts, ne? so eingesperrt, wenn ich die Vorstellung da über 1000 Meter unter der Erde, Respekt. Der Leerstollen ist ja heute leider geschlossen, kann man nicht rein, also noch wieder ein Grund, um wiederzukommen für mich. So, das sind die Akkuloks, die wir heute gehalten, hier auf friedrich heimisch mit west Damit haben wir Material nach vor Ort gefahren oder die Personen zu äh, dementsprechenden Bahnhöfen, die dann weitergefahren sind mit Bandanlagen oder zu Fuß zu ihren Arbeitsstellen verletzten der verletzte Transportwagen mit dem drin hängenden Schleifkorb oder Fleischkorb, je nachdem wie die Leute verletzt waren, wird das dann so benannt. Also da mochte keiner gerne drin liegen. Tja, kann mir vorstellen. Oder auch selber nicht mitfahren und als Begleitung sein. Das war immer ein trauriger Anlass. Das war so der sogenannte Besucherwagen, damit die Leute dann auch was von der von dem Ausbau oder von den Strecken sehen konnte. Also da sind jetzt nicht Bergleute mit eingefahren, sondern Doch, da sind auch Bergleute mitgefahren, ja. teilweise, ne? aber meistens sind das Samba-Behördenwagen steht da, samba Besuch war besuchwagen Okay, damit die freie Sicht nach oben und unten hatten. Ja. Da kannst du dich gerne mal reinsetzen, dann weißt du, wie eng es da drin ist. Ja, dann halt du mal eben die Kamerierchen. Ja, gerne. Dann schauen wir uns das mal an von innen. Mit zwei Leuten oder mit vier? Mit vier Leuten da dann hast du deine Lampe, dein Filter und dann deine Tasche. Und oh, da muss man die Knie aber auch irgendwie. Ja, hast dann immer von Witz ein Knie innen, ein Knie außen. Achso, ja, ja. Äh, dann bist du teilweise eine Stunde oder etwas länger, mal bis zur Arbeit gefahren bist zum Bahnhof. Dann bist du, wie schön du durchgeschüttelt wurdest, wenn der Zug abgebremst hat oder beschleunigt hat. Das hat dann immer schön geknallt. Aber wenn einem dann schlecht wurde oder irgendwas, da kommt man nicht Bescheid sagen. ich hat sage, nichts irgendwie das ist Pech gehabt. So, ja, oben hatten wir eine Motorseine. Ach so, ja. Die dann gezogen wurde. Boah, ich, kann, ich kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass mir da drin schlecht geworden wäre. Ja, Wir hatten normalerweise auch. gerne reisekrank. Diese Stangen drin mit dem Gitter, da musste das hochheben, damit der Rausfallschutz gegeben war. Da vorne haben wir das noch zu Schutzgitter. Nein, geht nicht mehr hoch. Achso, die konnte man zumachen. Die konnte man also als Ausfallschutz. Ja, und das waren hier die anderen Personenwagen. Da konnte man hier die... Kannst du auch mal reinsetzen. Kannst du selber filmen. Und dann haben sie festgeschweißt. Warum sind die jetzt anders? Das waren die züg Personen und das war von Schachtanlage zu Schachtanlage war das unterschiedlich. Also jetzt nicht, waren, nicht zwölf Leute drin sitzen. Also nicht erste Klasse, zweite Klasse, sondern einfach nur ja, ein Holzbaum. Ja. Aber hier passten dann noch mehr rein, also es war dann noch ein bisschen Mann, ja. gemütlicher sozusagen. Hier ist man sich also noch ein bisschen näher gekommen. Hier hast du die Notausweine gehabt, wenn du da Ah, rein. okay, ja, ja. Kann Man dann ziehen hier und dann ah, der hat er den Notschalter gedrückt. Ja. Gewesen. Und die äh, war jetzt keine Komfortfederung wie beim ICE, sondern äh, eher da so ein bisschen. Nur einfach die Feder, ja, ja. Die, da unten war. die haben ein bisschen geschaukelt. Ja, na. Ah ja. Mehr war es nicht. Und das war der Förderkorb hier. Das waren die 5000 Liter Bahn von Niederberg. Die Kohle, die wurden über Tage seitlich aufgemacht. Da kam viel Kohle raus. Ja, das waren die 2500-Liter-Wagen, die normal für Berge oder so früher auch für Kohle Die kamen. Oben in der Trommel rein, die wurden dann ausgekippt durch Drehen, so wie wir auch. Und dann war das hier der Einstaubwagen. Wir mussten da unten wegen Explosionsschutz, müssten wir dann die Strecke auch stauben. Wenn da unten mal irgendwie was kam, dann ist dann Staub. Den das Feuer bekämpft hat und also erstickt hat. Kam es so häufig vor, dass es vorher Untertage gab? kaum kam schon mal, der Fahrer, ja. Das war jetzt nichts, was super außergewöhnlich ja, war, sondern das gehörte dazu, es oder? Es, es gehörte dazu, aber es müsste vermieden werden. Ne? Ja, klar. Untertage ist das schlimmste, was auf dem Bergmann ist. Man kommt nicht weg. Also keine Routineveranstaltung? Nein, nein. Deswegen war die hohe Sicherheitsauflage kein Rauchen, kein öffentliches Feuer. Also. Drei Sine oder hieß das unter dem Tage anders? Schienenfahrrad. Schienenfahrrad, ja, okay. Ach so, ja, okay. Ja, das kannst du jetzt erinnern, Das ist ein neues Fahrrad, wo du dann die nächste Tour mitmachen kannst. Hast du ja? Platz für deine Packtaschen? Single Speed sagt man auch, ne? Wo hast du eine Gangschaltung dran? Nein. Nee, single Kriegt man auch ordentlich. Ich hätte auch einen Riemenantrieb unter dem Tage gewählt, ne? Nee. Nicht so eine olle Kette. <lacht> Ich muss kurz die verletzungsfrei hier drauf kommen. Ja, Freunde, jetzt ist es doch Zeit gekommen, tschüss zu sagen für heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, uns hier zu begleiten. Mich hat's auf jeden, mir hat es auf jeden Fall total gut das gefallen hier. Das ist gut Gegenseitigkeit. Ähm, Olli, haben wir gerade ja schon mal sehr erwähnt. Sehr ich komme auf jeden Fall wieder. Olli ne? hat auch noch, noch ganz viele tolle, interessante Sachen, ähm, die mich interessieren, was er noch an Hobbys hat. Dann muss ich auf jeden Fall wiederkommen. Ne? Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Wir sehen uns, wenn ihr mit mir fahren wollt. Sonst seht ihr mich, wenn ihr mich hier guckt. Also dementsprechend Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch an die ehemaligen Kollegen mit einem freundlichen Glück auf. Bis zum nächsten Mal.